Liebe Luzernerinnen und Luzerner, es war eine ganz spezielle Wintersession. Die Energiekrise hat dafür gesorgt, dass es im Bundeshaus nicht nur kalt war, sondern dass auch die Strassen zu Bern mehrheitlich dunkel waren. Wir haben aber ganz viele Sachgeschäfte, die wir erledigen durften. Und vor allem auch die Bundesratswahlen haben kurzauf für viele Emotionen und Hektik gesorgt. Der Uli Murer und Simonetta Sommaruga haben sich entschieden, dass sie auf Ende Jahr aus dem Bundesrat zurücktreten. Ich danke ihnen beiden für ihr grosses Engagement für die Schweiz während der letzten Jahr. Und somit ist in der Wintersession Elisabeth Baum-Schneider und Albert Rösti im Bundesrat gewählt worden. Ich wünsche den beiden jetzt schon einen guten Start in ihre Arbeitstätigkeit, die am 1. Januar anfängt. Während der Wintersession haben wir im Ständerat uns sehr intensiv mit der Vorlage BVG, also mit der beruflichen Vorsorge, auseinandergesetzt. Und diese ganz komplexe Materie die beinhaltet ganz viele technische Parameter, sei es den Sparbeginn, sei es den Umwandlungssatz, den wir von 6,7% auf 6% abnehmen. Es geht aber auch darum, um einen Koordinationsabzug oder eben auch, weil man diese Leute entscheidend, die kurz vor der Pensionierung stehen, weil sie über 12% Kapital haben mit der Senkung vom Umwandlungssatzes. Und weil es so kompliziert ist, wünsche ich euch viel Vergnügen beim Lesen des Sessionsrückblick. In der Gesundheitspolitik haben wir ganz entscheidende Vorlagen. Einerseits EFAS, die einheitliche Finanzierung von ambulanten und stationären Leistungen, wo vereinfacht werden und auch zu Kosteneinsparungen führen. Und weiter habe ich mich extrem gefreut, dass der Nationalrat zwei von meinen Motionen angenommen hat. Die eine, die hat gefordert, dass der Arzt die Ärzte in Zukunft Rezept für Heilmittel digital ausstellen. Und die zweite die Versorgungssicherheit gewährleisten im Bereich der Medizinalprodukte Das bedeutet, dass wir auch in der Schweiz in Zukunft Medizinalprodukte können zulassen können, die außerhalb der Europäischen Union hergestellt wurde. Und genau diese Massnahmen die sind entscheidend für das Gesundheitswesen, dass wir die Qualität aufrechterhalten können und die Versorgungssicherheit in der Schweiz gewährleisten die aktuelle weltpolitische Ausgangslage und der Krieg in der Ukraine die zeigen uns eigentlich mehr vor Augen, dass es aktuell nicht so einfach ist. Trotzdem stehen wir vor der Weihnacht, eine besinnliche Zeit. Und ich hoffe, dass ihr trotz allem eine gute Weihnacht im Rahmen von Freunde Freunden und Familie könnt geniessen könnt. Ich wünsche euch jetzt schon schöne und besinnliche Weihnachtstage und vor allem einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich freue mich, mit euch zusammen im nächsten Jahr anzupacken und umzusetzen.